Hier sehen wir die äh, äh, Gartenparty von Joe, bei der es nachher noch Stockbrot geben wird. Hier sehen wir die begeisterten Gäste. Es ist, diese außergewöhnlichen Aufnahmen sind uns gelungen, indem wir uns auf die Party geschlichen haben und um so tun, selbst Gäste zu sein, um die, die tatsächlichen Gäste nicht durch die Anwesenheit einer Filmcrew zu verschrecken. Hallo? Das ist gerade die erste Runde und irgendwer bescheißt schon. Wahnsinn. du hast doch gar kein Haus gesehen. Sie getan, hat oder? angefangen zu bescheißen. <lacht> okay. Das ist jetzt meine Lieblingsstraße. Das ist, ja. ist jedermanns Lieblingsstraße. Ja, aber ich muss doch jetzt nicht erst das bezahlen, nur weil ich du möchtest. Cool. Doch, doch, natürlich. Weißt du ja, nicht, wie wir dieses Spiel auch? spielen? Ja. Das Ist <lacht> Ich wollte gerade eine Nahaufnahme davon machen. Oh, oh. Okay. Nochmal. Es dampft in meiner Richtung. <lacht> Das ist cool, das leider arbeitet ja auch von alleine. Wenn die viele vielleicht irgendwie mal was brennt... steck äh <lacht> stell ich mich da vor und haben noch was mit drei Ich schmeiß noch Feuerzeuge drauf. Genau. Ui, and does